mit dem Video der brandneue Nike Phantom GT 2. Zusammen mit Sport2000 SC24 teste ich also für euch heute den Nike Phantom GT2, sprich die zweite Generation des Nike Phantom GTS. Was sich verändert hat und wie der Fußballschuh von Harry Kane oder Kai Havertz beispielsweise performt, das gibt's jetzt im Review on the scene, Billy Jean, had to let him know, put my demons in that cage, then I let him go, mama told me just to chill, but it's still still, when that ill will, got me turning in the kill bill, Got taking shots, but your aim is funny, I give you the business, Der Nike Phantom GT, für alle die es noch nicht wussten, hat ja logischerweise den Nike Phantom Vision und auch Venom letztes Jahr abgelöst und soll quasi beide Stärken von diesen Fußballschuhen hier in einem Schuh vereinen. Deshalb fallen hier auch einige Gemeinsamkeiten auf, zum einen zum Beispiel hier vom Phantom Venom die großzügige Schussfläche oder auch die Krippstruktur beispielsweise vom Nike Phantom Vision. Sprich, der Fußballschuh hat sehr sehr viele Features, doch für genau welchen Spielertyp sind sie jetzt eigentlich? Man kann sagen, dass dieser Fußballschuh vor allem in der Offensive sehr beliebt ist. Nike hat gesagt, das ist kein klassischer Speedboot, sondern mit diesem Fußballschuh setzt man vor allem auf das Thema Tripling. Sprich, der Fußballschuh soll nicht nur nach maximal nach vorne beschleunigen, wie es bei der Mikul-Reihe eigentlich immer der Fall war, sondern vor allem Richtungswechsel soll bei diesem Fußballschuh ja maximal zugutekommen. Deshalb haben wir hier auch eine sehr, sehr interessante Sohlenkonstruktion. Die sieht sehr, sehr futuristisch aus. Was genau die Sohle bringt, erkläre ich euch gleich. Ich würde sagen, bevor wir gleich nochmal zu den Produktdetails kommen, wollen wir natürlich klären, was hat sich jetzt eigentlich im Schuh verändert, dass es hier jetzt Nike Phantom GT 2 heißt. Schauen wir uns also mal an, was sich jetzt hier am Nike Phantom GT 2 geändert hat, dass es ja einen neuen Namen gibt. on hat man schon gesehen, rein optisch gibt es natürlich ein paar Unterschiede, aber jetzt kommt vielleicht die Enttäuschung oder sogar Erleichterung, denn es ist mehr oder weniger der gleiche Fußballschuh. Die einzige Veränderung findet man hier auf der Oberfläche und zwar diese Gripstruktur ist nicht mehr so angeordnet wie beim vorherigen Modell. Da hat man laut Nike getestet, wo trifft man den Ball am häufigsten und dort diese Gripstruktur erhöht. Hier ist das jetzt quasi wieder insgesamt gleich angebracht, also ausgeglichen, damit quasi überall im Schuh gleich viel Grip herrscht. Ob das jetzt wirklich eine Namensänderung gefordert hat, weiß ich nicht. Für viele vielleicht eine Erleichterung, denn der Nike Phantom GT ist ja ein perfekter Fußballschuh für breite Füße, kommen wir gleich dazu. Man kann aber sagen, dass diese Gripstruktur hier sehr, sehr ähnlich ist zum Nike Phantom Vision, der auch damals sehr beliebt war und Nike hat sich wahrscheinlich deshalb gedacht, Lass diese Gripstruktur doch beim Phantom GT2 wieder zurückbringen. Das soll es auch schon wieder zum Nike Phantom GT gewesen sein. Für mich das bisher beste Colorway. Bin sehr gespannt, was ihr sagt. Wie gesagt, die Änderungen halten sich hier in Grenzen. Nichtsdestotrotz ein sehr guter Fußballschuh, zumindest vor allem im Bereich für Breitefüße. Euer Feedback gerne in den Kommentaren da lassen. Genauso, falls ihr euch den Schuh sichern wollt, wisst ihr wie immer, Link in der Beschreibung. Dort kommt ihr zum Online-Shop und könnt euch diesen Fußballschuh hier sichern. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein und ciao.